Tag und herzlich Willkommen zu meinem neuen Vlog. Diesmal bin ich im Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen. Ich zeige euch mal ein bisschen was. Das Eisenbahnmuseum äh, ist ein altes Bahnbetriebswerk, was äh, viele alte Dampflokomotiven beheimatet. Und zweimal im Jahr wird hier ein Museumstag bzw. ein Dampftag veranstaltet. Das bringt natürlich auch mitunter etwas äh, körperliche Arbeit für die Angestellten mit sich. Aber ansonsten kann man da die alten Maschinen dann in ihrer vollen Funktionalität mal wieder erleben. So, das war es jetzt erstmal von mir soweit.